Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheiten, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist der heutige Lehrtext zur Losung. Leider ist es nur der halbe Vers 9. Und der erste Teil gehört aber meines Erachtens zwingend dazu. Denn das Darum will ich mich am allerliebsten rühmen bezieht sich auf den Vers davor. Da, hat Paulus, da erzählt Paulus, dass Gott ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Dann macht dieser Vers Sinn. Für unsere modernen Ohren und für vor allem für nichtchristliche Ohren muss das alles sehr paradox klingen. Schwachheiten benennen geht ja gerade noch, aber sich meiner der Schwachheit auch noch rühmen, das passt nicht zu unserer Selbstoptimierung. Da geht es lieber darum, was kann ich, wer bin ich, wie stark bin ich und so weiter. Doch die Schwachheit, von der hier die Rede ist, ist ein Sinnbild dafür, dass Gott in uns groß werden will, dass Gott durch uns wirken will und dass Gott selbst einfach auch bei uns sein will. Dass Paulus seine Schwachheit, insbesondere seine chronische Erkrankung, die Gott ihm nicht wegnahm, als Zeichen dafür sieht, dass Gott ihn eben davor bewahren will, dass er sich zu kräftig fühlt und zu sehr erhebt als toller Apostel. Das kann ich nicht teilen. Und abgesehen davon glaube ich dem Paulus kein Wort. Der ist schon ganz schön von sich überzeugt gewesen. Aber das sei mal alles dahingestellt. Jeder Mensch hat Schwächen und Stärken, da erzähle ich nichts Neues. Wichtig finde ich den zweiten Halbzeit, dass die Kraft Christi bei mir wohne. Welch ein schönes Bild. Christus und seine Kraft wohnen bei mir. Die Ärmsten, hier ist oft so ein Chaos. Aber sie wohnen. Das heißt, sie kommen nicht kurz auf einen Kaffee mit Kuchen und Maske. Nein, sie bleiben und wollen auf immer bleiben. Es hängt natürlich auch von mir ab, ob ich ihn hier wohnen lasse. Ich glaube, dass Gott mit uns zusammen und in uns und durch uns wirkt, nicht nur mit unseren Schwächen und Schwachheiten, sondern auch durch unsere Stärken und unsere Kraft. Aber was wichtig ist, ist unser Bewusstsein, dass wir in seiner Kraft doch wirklich viel mehr für das Gute der Welt bewegen können, als nur in unseren begrenzten Möglichkeiten der menschlichen Natur. Und wisst ihr was? Jetzt gehe ich frühstücken mit Christus meinem WG-Partner. Ihr auch?